herzlich willkommen zu unserer sendung hoffnung um 12 vertrauen in gott das ist oft das was uns fehlt vertrauen in gott bringt uns dazu in schwierigkeiten positiv zu reden es bringt uns dazu gelassen zu sein in unseren herausforderungen einfach zu wissen dass gott mit uns ist hoffnung um 12 wir wollen dich heute wieder ermutigen es ist so wunderbar. Wir haben heute das Thema Neues Land. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Neues Land. Wir hatten letztes Wochenende, das heißt letzten Samstag, Gebetsnacht. Und da war ja das Thema einfach grenzenlos. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich bin dann immer selbst begeistert von dem, was ich äh, dann finde und äh, davon ich rede. Aber ähm, es war, ja, Gebietserweiterung, neues Land einnehmen, einfach grenzenlos. Und da ist mir sowas von klar geworden. Wir bekommen so oft von Gott neue, neues Gebiet, wenn wir beten, wenn wir auf Konferenzen sind oder was auch immer, eine YouTube-Predigt anhören, sagen, boah, das ist es. Aber Bringt dieses neue Land auch Frucht oder sagen wir, wow, ich habe es gehört, ich habe es gesehen und gut ist und Gott wird schon alles machen. Aber mir ist sowas von aufgegangen, wenn wir das Land, das wir nicht einnehmen, wenn wir das Land, das wir neu erobert haben, das uns Gott gegeben hat, wenn wir das nicht bewirtschaften und daraus Frucht bringt dann wächst Unkraut und dann wird das neue Land eigentlich für uns eher lästig als und eher zum Problem, als dass es uns etwas bringt. Und ich sage dir auch wirklich, wenn du neues Land bekommst, und ich wünsche dir, dass du auch durch diese Sendung neues Land bekommst, nutze es, bebaue es, sage, ja, ich habe es kapiert, ich will das machen, ich will das Leben, was ich gehört habe, ich will, dass da Frucht rauskommt, ich sage dir, dann ist neues Land das Beste, was du heute bekommen kannst. Danke, Herr, für jeden, der neues Land bekommt. Herr, du möchtest jedem geben, aber Herr, danke, dass wir es nicht sammeln wie Briefmarken, sondern dass wir es auch benutzen, dass, wir es, dass, wir, dass da Frucht rauskommt, dass wir zum Segen sind mit dem neuen Land für andere. Danke. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihr Anliegen und dafür wollen wir beten. Sie schreibt, hallo, seit gestern habe ich einen massiven Druck auf den Ohren. Bei bestimmten Geräuschen rauscht das Ohr und wenn ich spreche, halt es. Es ist sehr belastend. Gerade habe ich viel Stress und Ängste. Bitte betet für mich für Heilung und Befreiung. Danke. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die so Beschwerden hat mit ihren Ohren. Und ich danke dir, dass du diese Ohren jetzt berührst, dass dein Heilungsstrom durch diesen Kopf fließt und ganz speziell, durch diese Ohren. Und ich danke dir, dass dieser Hall aufhört und all diese Symptome, die sie hat. Ich danke dir, Jesus. Und du siehst auch ihren Stress und ihre Ängste. Und ich danke dir, dass du auch da Frieden bringst, dass du da wirklich Veränderung schaffst, dass diese Ängste verschwinden im Namen Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst und dass du der mächtige Herr bist, auch über ihrem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann. Sie schreibt, bitte beten Sie für meinen Mann. Sein Blutdruck ist viel zu hoch, trotz Medikamente. Danke fürs Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Mann kennst mit diesem Blutdruckproblem. Danke, Jesus, dass du ein Herr bist, der auch Blutdruck wieder in Ordnung bringt in deine göttliche Schöpfungsordnung wiederherstellt. Danke, Jesus, dass auch da Heilung eintritt und Wiederherstellung eintritt und auch für all diese, die Menschen, die mit dem Herz Probleme haben, egal was die Ursache ist, möchtest du berühren, Jesus. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch jeden fließt, der Problem hat mit dem Herz. Danke, Jesus, dass du alles zu tun vermagst und dass du ein Gott bist, der eingreift und der mächtiger ist als jede, jedes schwache Herz oder jede Herzkrankheit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns Dein Anliegen oder ruf uns an. Wir beten gerne für Dich. Und die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Hallo, liebe Gemeinde. Ich habe seit Wochen auf der linken Seite im Nieren- und Brustbereich Schmerzen. Das Herz ist gut, da ich ein 24-Stunden-EKG gemacht habe. Ich bitte um ein Gebet um Heilung. Danke, liebe Gemeinde. Ja, dafür möchten wir gerade jetzt beten. Danke, Herr, dass du jetzt wunderbar mit diesem Mann bist. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass das auf der linken Seite, Herr, das mit den Nieren und Herr im Brustbereich, dass die Schmerzen weggehen. Ich danke dir dafür, Herr, berühre du. Ich danke dir dafür, Herr, dass alles verschwinden muss, was wehtut und Herr Herr, nicht nur, dass die Schmerzen weggehen, sondern auch dass, dass die Symptome und all das, das, was es verursacht. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du für uns das vollbracht hast, dass wir so beten und bitten dürfen und dass du diesen Menschen wunderbar hilfst. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen von einer Frau ging bei uns ein. Und sie schreibt, liebe Brüder und Schwestern, ich bitte um Gebet für Heilung von meiner Medikamentenabhängigkeit. Ich danke euch von ganzem Herzen. Alles Gute und vor allem Gottes Segen. Ja, da wollen wir auch beten für andere, die das auch haben. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Suchtproblem. Das wollen wir alles hier mit reinpacken. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du siehst, Herr, auch die ganzen Auslöser zu den Suchtproblemen, auch für diese Medikamenten, Abhängigkeit, Medikamenten. Sucht, Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du im, im Detail weißt, Herr, was das ausgelöst hat. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch da Verletzungen geheilt werden, innere seelische Verletzungen, innere Mangel. Herr, und Schmerzen, Herr, an der Seele. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du auch ein Gott bist, der aus so Suchtproblemen herausführt. Und ich danke dir dafür, für jeden, der sich entscheidet und sagt, ja, ich möchte daraus, Herr, dass du ihm hilfst, dass du ihn heilst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du ihm auch das erfüllst und das Loch füllst, was diese Sucht äh, gestopft hat, im Moment, Herr, ich danke dir dafür, Herr, Herr, neue Perspektive für diese Menschen und eine Suchtfreiheit. In deinem Namen, Jesu, bitten wir dich, Vater im Himmel. Danke. Amen. Amen. Und Gott berührt viele Menschen. Das haben wir auch jetzt am Wochenende bei unserer Gebetsnacht wieder gesehen und erfahren. Und eine Frau schreibt uns ihre Gebetserhörung. Der Herr hat mächtig gewirkt. Meine Mutter geht es viel besser. Sie isst wieder fast alles und bewegt sich in und außerhalb der Wohnung sehr schön. Der Herr hat mir auch die Versöhnung mit meiner Tochter geschenkt. Nach vier Jahren Pause. Ich freue mich sehr. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Und eine andere Frau schreibt uns, heute möchte ich euch noch von einem anderen Wunder Gottes Zeugnis geben. Als ihr auf dem Weg nach Hamburg war, rief ich im Missionswerk wegen Gebetsunterstützung an für eine junge Ärztin, die an Multiple Sklerose leidet und wegen einem akuten Nierenabszess mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Situation war kritisch. Das Fieber ging nicht, der Alter konnte nicht gestoppt werden und die Ärzte zogen in Erwägung, die Niere zu entfernen. Heute möchte ich zur Ehre Gottes von seiner wunderwirkenden Kraft Zeugnis geben. Sie wurde am Freitag, den 10.09. ohne Fieber und mit zwei Nieren aus dem Krankenhaus entlassen. Wie groß ist unser Herr und Gott. Herzlichen Dank für alle eure Gebete. Ja, und ganz egal, was Menschen sagen, Gott wirkt und Gott hat die Macht, um einzugreifen. Das ist wunderbar, wo wir immer wieder auch erleben. Und per WhatsApp erreichte uns folgendes Zeugnis. Hallo Missionswerk Karlsruhe. Während der letzten Gebetsnacht gab ich an Sie weiter als Anliegen, dass ich Versöhnung mit meinen Eltern wünsche. Danke für alle Gebete. Inzwischen bin ich frei von den entstandenen inneren Blockaden und wir kommen auch durch Veränderung in ihnen richtig gut miteinander klar. Preis sei Jesus. Liebe ist der Weg zum Sieg. Danke. Und das ist wahr. Gottes Liebe bewirkt sehr vieles. Eine wunderbare Veränderung bei einem Enkel, schreibt die Großmutter. Hallo liebes Team vom Missionswerk. Ich danke für eure Gebete, für meinen Enkel. Lehrerin hat bei meiner Tochter angerufen und gesagt, er ist komplett verändert. Er ist so positiv wie ein neuer Mensch. Sogar andere Lehrkräfte haben das gesagt. Was für eine wunderbare Wandlung. Das ist doch wieder so schön. Selbst Ärzte heilt der himmlische Arzt. Ich habe äh, vor zwei, drei Tagen eine E-Mail bekommen, auch von der Veranstaltung, die wir in Essen im Leithaus hatten, von einem Arzt, der mir geschrieben hat, Daniel, stell dir vor, mein Leiden ist fast weg. Und das ist doch wunderbar, wenn der himmlische Arzt Ärzte heilt. Aber er heilt nicht nur Ärzte, sondern jeden, jeder, der es braucht. Gott ist so nahe. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir möchten es gerne voller Freude aus diesem Studio den Menschen berichten, dass sie Mut fassen, auch zu glauben. Ja, mein Tipp heute zum Thema mit dem neuen Land. Ich habe die Vermutung, dass du gesagt hast, oh ja, ich habe schon neues Land bekommen, habe aber nichts daraus gemacht und da wächst Unkraut drauf. Nimm dir mal Zeit, welches neues Land, das du schon vielleicht vor Jahren bekommen hast, Unkraut drauf wächst, wo du sagst, wow, ich war do, da und dort und habe das und jenes begriffen, aber ich habe nichts daraus gemacht und es ist nichts daraus geworden. Vielleicht hast du gewartet, dass Gott es das macht. Ich sage dir, Gott schenkt dir die Möglichkeit, aus diesem Land wieder das Unkraut rauszurupfen, sagt man im Badischen. Dass, dass das Unkraut weg ist und dass du wirklich was bepflanzt, was säst, wo richtig Frucht bringt. Du darfst uns gerne deine Anliegen senden, wenn wir für dich beten sollen. Und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Wie wir schon sagten, letzten Samstag war die Gebetsnacht. Ja, so an die sechs Stunden hatten wir wirklich tolle Herrlichkeit Gottes, viele Impulse, viele Gebete und so weiter. Wenn du das nicht miterlebt hast, wir haben das Ganze auf den Medien zum Bestellen über CD, DVD oder auch zum Runterladen, USB-Stick. Schau einfach in unseren eShop und ich rate dir, hör mal rein, es wird wirklich dein Leben verändern. Ja, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal und der Herr segne dich. Alles Gute, der Herr segne dich.